Eines unserer Probleme ist, dass wir Menschen uns verdammt schwer tun dabei, dass wir empfangen können ja und sehr viele haben Empfangsblockaden ja aber das Leben ist ein Zyklus also Zyklus des Gebens und des Empfangens und wenn du wenn du dir schwer tust beim Geben und beim Empfangen dann wirst du nicht mehr Wohlstand oder was auch immer ob das Liebe ist oder Respekt ist oder Geld ist in dein Leben ziehen können ja und deswegen habe ich eine Frequenzproduktive gesehen eine geführte Meditation mit einer ich nenne es eine Quantenmeditation wo ich eine ganz neue Technologie verwende eine ganz neue gehirngerechte Meditation die, wo man im EEG sieht, dass die Meditation eine, eine Neuronverbindung verändert, ja. Und zwar nenne ich sie "Get Magnetic, Learn to Receive More". Ja. Also werde magnetisch und und und und äh, lerne mehr zu empfangen. Ja. Und diese Meditation funktioniert ganz einfach und ist relativ kurz. Und zwar, du, ich führe dich in der ersten Phase in eine tiefe Entspannung hinein und dann ähm, geht es darum dass du dir vorstellst, dass du in einen Kreis bist voller Menschen, ja. Menschen, die du magst. Und jeder hat dir etwas zu geben. Der eine einen schönen Blick, der andere Liebe, der andere Dankbarkeit und so weiter. Und du, du siehst das und du alle atmen sozusagen, in der, sehen sich an oder sehen dich an. Und du atmest das ein, was sie dir ausstrahlen. Ja? Und du trainierst sozusagen zu empfangen. Durch dein Einatmen empfängst du und durch dein Ausatmen gibst du. Ja? Und dadurch trainierst du das Ganze. Und dann... Kommen wir in Phase 2, wo, wo, wo ihre Eltern von diesen Menschen da sind und auch sie haben dir was zu geben und auch ihre Eltern und so weiter. Und dann kommen Menschen hinzu, die, die, die, die, die du inspirierend findest, Vorbilder, reiche Menschen, irgendwelche Koryphäen, wer auch immer, kannst du hinzufügen, was du von denjenigen empfangen möchtest. Ja. Und diese atmest du, sie stellen sich sozusagen auch mit dazu und du atmest sozusagen dann von ihnen das ein. Ja. Und dann geht es darum, dass du dein dann wenn du viel eingeatmet hast und empfangen hast expandierst, dass du größt immer größer und du, du empfängst von nicht nur von diesen kreis sondern von der ganzen erde alle menschen die da sind empfängst du alles was sie zu geben haben und dann dehnst du dich aus vom ganzen zum ganzen universum und empfängst immer mehr und immer mehr bist du am maximalsten punkt der deine Empfängnisfähigkeit bist und mit diesem Zustand führst du dich dann wieder zurück in die Gegenwart. Und wenn du diese Meditation öfter und regelmäßiger machst, dann wirst du merken, wie in dein Leben mehr Liebe reinkommt, mehr, mehr Freude, mehr Dankbarkeit, mehr Fülle, wie, wie du einfach mehr empfangen kannst. Ja, und Das ist eine wundervolle Methode, wie du einfach lernen kannst, viel mehr zu empfangen. Du kannst diese Meditation kostenlos testen äh, in unserer Brainwave3D App ähm, auf brainwave3d.com. Premium und dort kannst du sie sozusagen herunterladen und in der Kategorie Selbstprogrammierung findest du dann diese und kannst es auf jeden Fall testen. Ich wünsche dir viel Freude damit und wir sehen uns im nächsten Video wieder.